Gott, hier ist Johann Beurer von Hausinfrarotheizung in Klagenfurt. Mit diesem Video möchte ich Ihnen die Vollkosten einer Infrarotheizung zeigen, weil immer wieder die Frage auftaucht, ja kann ich mir überhaupt eine Infrarotheizung leisten? Das möchte ich unter Beweis stellen, weil ich Daten verwende, die bei vielen Kunden ich ausgearbeitet habe und jetzt auch so bestätigt sind. Dabei gehe ich so vor, dass ich die Infrarot alleine kalkuliere und dann unterstützend die Photovoltaikanlage hinzufüge. Ein ganz klassischer Neubau, der heutzutage in der Form gebaut wird mit 120 Quadratmeter Wohnfläche, ist da die Berechnungsgrundlage, wie sie ganz normal ist. So sieht dieser Neubau aus. Man kann sich darüber unterhalten, ob das eine oder andere Zimmer anders gestaltet. Aber die 120 Quadratmeter sind in einer Ebene, nämlich hier im Erdgeschoss. Keller ist darunter, natürlich Dachboden oben drüber, ob Flachdach oder so, ist jetzt dahingestellt. Aber natürlich ist es so, dass wenn ich diese 120 Quadratmeter in der Ebene auf 2 mal 60 übereinander stellen würde, dann hätte man natürlich erstens weniger Wohnfläche, weil die Treppe hereinkommt, aber natürlich einen geringeren Wärmeverlust. Der Wärmeverlust wird natürlich heutzutage gedämmt mit äh, entsprechenden Materialien, 16 cm und dicker sollte es sein. Die entsprechenden kritischen Ecken, die kann man hier schon erkennen und generell hat man dann aber einen Wärmeabfluss, also einen sogenannten U-Wert von 0,2 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Wenn man nun weitergeht und sieht die Fenster heute, dann kann man schon fast sagen, die Fenster ersetzen die Mauern. Das heißt, die Fenster sind aber um dreieinhalb Mal schlechter als die Mauern, Und äh, obwohl sehr, sehr viele Fenster eingebaut werden. Und da hat man schon öfters das Problem, dass die Fußbodenheizung streikt. Aber mit der Infrarotheizung ist das alles kein Problem. Wir gehen weiter und sagen, mit welchen Temperaturen arbeiten wir denn. Denn außen rechne ich mit minus 20 Grad gegenüber dem Energieausweis, der in Klagenfurt und Kärnten eher günstiger rechnet. Und innen rechnet der Energieausweis auch nicht mit 23 Grad. Und mit dem Bad, im Bad sind dann 26 Grad zu kalkulieren, damit wir da wirklich eine ordentliche Temperatur haben. Und um diese Energie hinten auch aufzubauen, brauchen wir also 3.100 bis 4.500 Kilowattstunden thermisch im Jahr. Das hängt da natürlich ab von der Sonneneinstrahlung und im Vergleich kann man sagen, das sind ungefähr 310 bis 450 Liter Öl im Jahr. Das heißt, wir gehen jetzt von einem Durchschnittswert aus, also der Durchschnittswert liegt bei 3.800 Kilowattstunden thermisch im Jahr, die hier notwendig sind um einfach die Wärme zu kriegen, um die Wärme zu haben. Und dazu braucht man eine Maschine, ein System, welches also 3,6 Kilowatt stark ist, um diese Wärme zu produzieren. Das könnten also rein theoretisch zwei Bügeleisen sein, was natürlich Blödsinn ist, weil ein Bügeleisen eignet sich überhaupt nicht, um Wohnung zu heizen, aber nur von der Darstellung, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie stark die Wohnung einfach Wärme braucht. Vorteil der Infrarotheizung: man braucht keinen Kellerraum, die Temperatursteuerung ist in jedem Raum und funktioniert natürlich sehr schnell, weil Infrarotplatten reagieren sehr schnell. Infrarotplatten wie hier, die können eingebaut werden oder auf der Decke direkt montiert werden oder abgehängt oder an der Wand montiert, da gibt es ja auch manche mit Bilder. Und ganz wichtig in der ganzen Infrarotszene ist ein Punkt, der Wärmefluss. Der Wärmefluss muss man einfach erkennen können und demnach die Platte an der richtigen Stelle montieren. Das ist ganz entscheidend für den Kostenfaktor. In diesem Fall und unserem Beispiel, was ich vorher gezeigt habe mit dem Plan, brauchen wir also Infrarotpaneele in der Größenordnung von 2800 Euro. Da sind die Thermostate schon mit drin und äh, die Installationskosten und sonstige Materialien sind mit 600 Euro kalkuliert. Das heißt, wir haben Gesamtkosten für die Heizung von 3.400 Euro und das macht bei einer Finanzierung von 3% über 15 Jahre ungefähr 24 Euro aus. Auch das sind Heizkosten und müssen bezahlt werden aus einem Geldbeutel heraus. Nun kommen wir zum Verbrauch. Der Verbrauch ist also 3800 Kilowattstunden thermisch. Bei unseren Paneelen, die ich verwende, kann ich damit Faktor 1 zu 1 rechnen. Dann äh, kann sagen, die thermische Menge entspricht der elektrischen Menge und äh, habe damit also Stromkosten bei einer Kilowattstunde von 20 Cent von 760 Euro pro Jahr. Das sind also Verbrauchskosten auf den Monat runtergerechnet von 63 Euro. Wenn man jetzt nun alles zusammenzählt, um die wirklichen Heizkosten zu haben, dann ist es einmal die Finanzierung, dann der Verbrauch und dann haben wir die totalen Heizkosten. Das sind also wirkliche Heizkosten, die 15 Jahre lang laufen, denn nach 15 Jahren sind ja die Finanzierungskosten ausgelaufen, dann haben wir nur noch die Heizkosten. So, nun sind wir vorgegangen, dass wir die Photovoltaik dazu bauen und sagen, gut, eine Photovoltaik besteht immer aus einem, den Platten auf dem Dach und dem Wechselrichter, der um, umlegt, also von Gleichstrom auf Wechselstrom. Und dieser Spaß kostet ungefähr 10.000 Euro. Das ist also wirklich ein Wert aus der Praxis. Bei der Finanzierung kostet diese Anlage ungefähr 70 Euro im Monat. So, wenn man nun sagt, was bringt mir das? Dann sind wir hier in unseren Breitengraden bei 5000 Kilowattstunden, bei manchen eben 4,5, bei anderen eben 6000 Kilowattstunden. Das hängt je nach Lage des Hauses und wie es im Schatten liegt ab. Und davon kann man natürlich im Winter bei diesem Durchschnittswert davon ausgehen, dass es 2000 Kilowattstunden im Winter gibt. Das heißt, diese 2000 Kilowattstunden, die kann man im Winter tatsächlich direkt von der Sonnenenergie in die Anlage, in die Infrarotanlage übertragen, abgeben und spart sich da praktisch dieses Geld. Der Hauptertrag wird im Sommer sein, die restlichen 3000 Kilowattstunden und so kommen wir dann zu unserer Übersicht, wo ich erst nochmal hingehe und sage, was kostet mir der Spaß insgesamt, äh, nämlich die Photovoltaik in 10er, 3,5 die Infrarotheizung, da haben wir die Finanzierungswerte, dann haben wir Einfach hier nochmal nur die Infrarotheizung, wie man so schon gehabt hat, wo man eben mit 87 Euro Komplettkosten, das heißt Finanzierungskosten und Verbrauchskosten für 15 Jahre unterwegs sind. Wenn wir jetzt eine PV-Anlage dazu bauen, dann haben wir die Finanzierungskosten noch dazu. Das heißt, die Verbrauchskosten noch addiert, dann sind wir bei Gesamtkosten von 157 Euro. Nun geht aber raus, rückwärts raus, das heißt, wir haben ja den Ertrag, wo ich sage, 2000 Kilowattstunden, die kriegen wir im Winter raus. Das heißt, das sind ungefähr 30 Euro im Monat und 15 Euro im Monat können wir rausnehmen, weil das einfach an die Energiefirmen abgegeben wird. Und da wird halt nur meinetwegen 6 Cent bezahlt, habe ich jetzt da kalkuliert. Und dann bleibt immer noch ein Kostenfaktor übrig von 110 Euro in der Summe, wenn man eben diesen Spaß finanzieren muss, über die Bank finanzieren muss. Wenn man es über das Sparbuch finanziert, sieht der Spaß natürlich ganz anders aus. Dann habe ich nur die reinen Verbrauchskosten von der Infrarotheizung und habe abzüglich die Photovoltaikkosten, äh, Entschuldigung, die Photovoltaikertrag von 45 Euro, da bleiben also ca. 18 Euro übrig, die zum Betrieb der Infrarotheizung dann zur Verfügung stehen. Warmwasser habe ich nicht kalkuliert. Das ist Absicht, weil ich ja eine Vollkostendarstellung äh, mache nur für die Heizung. Mit diesem Gebäude habe ich äh, dann eben äh, die unterschiedlichen Heizsysteme kalkuliert. Das ist einmal mit der Wärmepumpe und dann eben mit äh, der Pelletsheizung, sodass man da wirklich einen absoluten Vergleich hat und zwar immer auch mit der Photovoltaikanlage. Wenn man die Photovoltaikanlage alleine betrachtet, dann äh, hat man eben beim Ertrag von 45 Euro im Monat, den 5000 Kilowattstunden im Jahr und den Finanzierungskosten, die man da einsetzt aus dem Sparbuch, kriegt man also 540 Euro heraus und von diesen 10.000 Euro sind das letztendlich 5% Verzinsung. Aus dem Grunde ergibt sich auch immer meine Antwort, wenn die Photovoltaik aus dem Sparbuch bezahlt wird, dann ist es in Ordnung. Wenn sie aber finanziert werden muss, dann nicht. Das war's schon. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf den nächsten Kontakt mit Ihnen. Ihr Johann Bolle